Exponentielle Funktionen und bitte das Beispiel lesen und lösen. Versuchen ich werde erst scrollen, Pause klicken, also und hier nochmal Pause klicken. Und dann bis zum Ende noch einmal Pause klicken und dann fangen wir mit der Lösung an. Ja, welches Antibiotikum ist das Wirksame? Also selbstverständlich das, wo die Bakterien am schnellsten sterben. So, hier halt Biotoxat steht da. Die Funktion für dieses Antibiotikum Biotoxat lautet, so wie es hier steht: Wir sind jetzt ein Diagramm, den Parameter K ab. Was ist das K? Wenn man jetzt so eine Formelsammlung hat, dann steht in der Regel die ähm, Exponentialfunktion so. n von t ist n 0 mal a hoch t. Und das jetzt hier ist der Anfangswert. Also wenn das t, also das x, 0 ist. Also n etwas von Abhängigkeit von t in der Regel der Zeit, aber nicht nur. Und so weiter und so fort. Das bedeutet jetzt hier in diesem Beispiel, ja. Das k ist der Wert am Anfang. Und das a, die Basis, ist e hoch minus m. Und das x bleibt dann so. Ja, wenn wir jetzt nicht erklären brauchen, kann man die Theorie über Exponentialfunktionen schauen. Ist auch nicht notwendig, jetzt in diesem Zusammenhang das genau zu klären. Und das k also, den Parameter k, ja das ist ja 100%. 100% ist ja gemeint, ja. Ähm, die Halbwertszeit der Anzahl der Bakterien Vaktrin, wo ist Bakterien da, ist 9 Stunden. Und man kann tatsächlich im Diagramm so sehen, ja, nach 9 Stunden ist da 50%. Ja. Also das ist tatsächlich die Halbwertszeit. Äh, stellen Sie die entsprechende Exponentialfunktion auf. Also wir brauchen etwas in dieser Form, ja, wo hier... Die, äh, der Wert nach äh, die Halbwertszeit steht, also die, die Hälfte des Wertes, also 50, das ist der Wert am Anfang, 100, 150 und das D ist halt die Halbwertszeit, die ist jetzt hier angegeben, 9 Stunden, also hoch 9 und das A gefragt ist. Machen wir es gleich. Das ja. haben wir hier jetzt schon gemacht. Ich mache jetzt auch die komma etwas mehr. Ja. Gut, also was haben wir jetzt so hier gemacht? 50 ist der Wert nach 9 Stunden, ist 100 vor Wackerinhalt. 50 nach 9 Stunden, ja. Und am Anfang ist es 100 hm? mal die unbekannte Basis hoch 9. Also wenn etwas bei einer Exponentialfunktion irgendwie die Funktion gefragt ist, grundsätzlich ist der Anfangswert gefragt und die Basis. Das ist gefragt. Die Anfangs-, der Anfangswert, also wenn das der Null ist, und die Basis. Anfangswert kann man hier ablesen. Basis kann man mit Hilfe von dieser Information finden. Die ist die neunte Wurzel von halbes. Was für eine Überraschung. Und das ist halt 0,9258. Sagen wir 0,926 gerundet. Ja? Ungefähr. Man kann auch direkt neunte Wurzel von ein halbes benutzen als Basis. Gut. Das bedeutet, die Exponentialfunktion für diese äh, Abnahme wird so aussehen. Man kann also die Funktion entweder so angeben, neunte Wurzel von ein halbes hoch t oder so, also das Ergebnis hier für a gerundet hoch t. somit hat man die Funktion. In der, in der Bakterien-Petrischale wurde dieses Antibiotikus gehört sobald 12% der Bakterien übrig geblieben sind. Zu welchem Zeitpunkt war das? 12% übrig, also da ist Bakterien. Das kann man eigentlich hier nicht mehr ablesen, ja. sollte schon klar sein. Äh... Ja, und das ist nicht 12% weniger, also das wären dann 88% ungefähr dort, sondern irgendwo da weiter. Ja. Und wie kann man das so machen? Also die äh, Funktion von, von Vaktrin haben wir gerade eben gerechnet. Ja. Und das bedeutet, das Ergebnis, also das N von T, der Wert der Funktion, 12%, also die Y-Achse, wird 12 sein. Und das müssen wir da in diese Funktion einsetzen. Also hier... Sollten wir halt äh, entweder da oder da. Ich mache das jetzt hier. Sollten wir hier das durch 12 ersetzen. 12. Und das Ganze mit löse Lösen halt. Moment, mache ich gleich. So, hier ist es. Also hier ist die Schreibweise ein bisschen anders. Man kann es selbstverständlich auch diese schreibweise hier benutzen oder das da als basis auf jeden fall ich habe das jetzt hier so gemacht ja kann man so verschiedene wege immer versuchen da sieht man das auch so in dieser schreibweise man könnte aber auch als basis das hier benutzen also anstatt die neunte wurzel von ein halbes und dadurch bekommt man diese zeit schauen wir wie viel der unterschied wäre wenn wir eine gerundete zahl benutzt hätten also so viel anderes wäre es auch nicht. Ja. Also nur das hier gerundet wäre, 5,4 anstatt 5,3. Sonst wäre es das gleiche. Gut, also hier haben wir 12. Also 12% der Wertefunktion. Der Wert am Anfang 100% mal die Basis hoch der, Und der ist die gefragte Zeit. Also nach wie viel Zeit wird 12% bleiben. Gut, wäre die Frage, muss ich noch vorzagen. wäre die Frage... Wie, nach wie viel Zeit wäre es 12% weniger, hätten wir halt äh, 88 schreiben sollen. Also 100 minus 12, 88% geblieben. Ähm, ein im Land entwickeltes Antibiotikum hat 600. Jetzt machen wir das nächste. Und da sehen wir das entsprechende Ergebnis. Wie kann man diese so, Kurve jetzt hier so zeichnen? Wie geht man vor? 6 Stunden ist die Halbwertszeit. 6 Stunden, also am Anfang ist es 100%, nach 6 Stunden muss es 50% sein. Also man macht da einen Punkt. Steht jetzt hier nicht, aber sollte eigentlich auch stehen, dass ein Punkt da ist. Ja? Nach 6 Stunden, nach 6 mehrere Stunden, also nach insgesamt 12 Stunden, wird die Hälfte der Hälfte sein, also 25%. Dann machen wir noch einen Punkt. Nach noch 6 Stunden wird es 12,5% bleiben und so weiter und so fort. Und wenn man diese Punkte verbindet, so einigermaßen so, mit einer schönen Kurve, dann hat man das Ergebnis. So, Gleichung, Fuadipi, und so weiter und so fort, das nächste. 11 Stunden, ja, das ist ja die Zeit, das ist die x-Achse. Das bedeutet jetzt hier, x wird 11 sein, wir müssen einfach x in diese Gleichung einsetzen, also 11 anstatt x, und das berechnen. Also hier sehen wir das, ja. Also 100, der Wert am Anfang, minus ln2 durch 2 mal. Und der Wert von x ist 11 jetzt in diesem Fall. Und das Ergebnis ist 2,209, also 2,21 ungefähr Prozent. Und das ist, was geblieben ist. Gefragt ist allerdings, wie viel es reduziert wird. Also 100 minus diesen Wert, da bleibt halt 87. 79% ungefähr. Machen wir auch gleich die Rechnung. So, hier sieht man auch das Ergebnis. Also 97,79% wird das Ganze reduziert, ungefähr. Und das bedeutet, dass es ist wirklich ein sehr starkes, äh, ziemlich starkes Antibiotikum Nach 11 Stunden so viel so schon. ja Und da sieht man auch hier im Diagramm, da kann man schon annehmen, dass nur 2% da bleibt. Für ein weiteres Antibiotikum und so weiter und so fort machen wir das auch, lesen und da ist auch der Rest von dieser Frage. Und schauen wir das erste. Ja, sicherlich ist das keine lineare Funktion, das ist eindeutig eine exponentielle Funktion, also das ist die Basis Hochzahl, ja. Die Anzahl nimmt um so viel pro Stunde ab. Also die Basis wäre das jetzt hier. Die Basis ist tatsächlich eine relative Änderung, die man auch aus Prozentsatz schreiben kann. Ja. Aber in diesem Fall ist 83,272% was bleibt und nicht was weggeht. Und hier ist eigentlich geschrieben, was weggeht. Also das stimmt auch nicht. Die Anzahl nimmt um 47,1%. Das ist jetzt verwirrend. Zu sogar. Da sollte man das hier so an das denken, dass es so eine äh, äh, relative Änderung wäre, eine Prozentzahl. Ja. Ist es aber nicht. ja, Das ist nur der Wert am Anfang. ja, Das ist keine reine Zahl, das ist der Wert am Anfang. Und daher stimmt das jetzt auf gar keinen Fall. Also, das ist hier sicherlich kein Prozent, außer wenn Prozent da gegeben ist. Aber immer noch ist das nicht die Bedeutung, das ist der Wert am Anfang hier. Also, der, der Wert, also neben dem Prozent, dem Prozent äh, der Prozent steht die Anzahl nimmt die Laufe der Zeit immer schneller ab also wieder schneller weniger und wie man in Diagrammen von so eine äh, exponentielle Funktion sehen kann das stimmt überhaupt jetzt hier stimmt es ganz steil nach unten ab und dann wird es weniger steil und weniger steil also das stimmt ja auch nicht Und das einzige was jetzt bleibt und das was auch sicherlich jetzt richtig ist, die Anzahl nimmt um 16,28% pro Stunde ab und das ist ja genau die Gegenzahl, also die Gegenwahrscheinlichkeit, nein nicht die Gegenwahrscheinlichkeit, also auf jeden Fall 100% minus 83,72%, ja, das ist was dann bleibt, wenn man diese äh, äh, die Differenz berechnet, ja, und das bedeutet, dass das jetzt hier die richtige Antwort ist, ja. So viel Prozent wird es weniger pro Stunde. Das zeigt, was dann bleibt. Und Das ist, zeigt, der Rest bis 100 Prozent äh, zeigt, was weggeht. Weg geht, ja? Zeichnen Sie im Diagramm einen linearen Zusammenhang, der genau nach 6 Stunden wirksamer als Antibiox wird. Antibiox, da ist es. 6 Stunden sind da. Und das bedeutet, wir brauchen jetzt eine lineare, eine lineare Zusammenhang, die ab diesem Punkt, die äh, die äh, Bakterien schneller tötet. Ja, da bleiben da Halt, Entschuldigung, dass äh, ab diesem Punkt nicht schneller tötet, das war ein falscher Ausdruck, dass ab diesem Zeitpunkt die Antib äh, Bakterien weniger werden. Ja? Am Anfang hatten wir 100%, ab diesem Punkt werden sie dann weniger. Also das bedeutet, wir müssen diese zwei Punkte verbinden und eine lineare Funktion äh, eine gerade so machen. Ja, die kann man auch berechnen dann, aber ist jetzt hier in dieser Frage nicht gefragt. Auf jeden Fall die Steigung wird dann so delta y, das wird jetzt hier, ich schätze mal, dass es jetzt hier 12,5% ist, also 100 minus 12,5, 87,5% ist gemeint durch 6, das wird die Steigung sein und die, der Anfangswert selbstverständlich. Ja und die Steigung von dieser Gerade wird selbstverständlich dann negativ sein. Also sie wird so aussehen. Da sehen wir das Ergebnis, wenn das 12, die 12,5 tatsächlich sind. Also minus negative Steigung nach unten. Und ab diesem Zeitpunkt hier bleiben bei der linearen Funktion tatsächlich weniger Bakterien als bei dieser exponentiellen Funktion. Gut, und was wäre dann das nächste? Baktricks, weiß im Tagesstellen, machen wir das auch. Ja, die Steigung der entsprechenden Funktion, das ist ja ganz leicht. Wir nehmen irgendwo einen Wert, der ziemlich genau ist. Jetzt hier, ja, Delta y, das ist 10, durch Delta x, das ist 5, 10 Fünftel, ja, ich glaube, das kann jeder, das ist 10 durch 5, ist ja 2. Und das ist negativ, also die Steigung wird minus 2 sein. Gut, da haben wir die ganze Aufgabe jetzt gelöst. Danke sehr.